Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Heute singen wir miteinander ein neues Lied. Und ich habe die Freude, gemeinsam mit Simon Becker von der Villa Wertvoll, dieses Stück mit Ihnen zu singen. Machen Sie mit, singen Sie mit viel Freude. ein reis das von keiner wurzel weiß kyrieleison kyrieleison kyrieleison kyrieleison Kyrie und das gras nicht zerbricht denn hindurch geht Sonnenlicht, Kyrie Leison, Kyrie Leison. Kyrie Leison, Seht die überschattet war in der Nacht, das Licht gebar. Kyrie Leison, Kyrie Leison, Kyrie Leison, Kyrie Leison. Und die Frau die nicht zerbricht, die durch sieben Schwerter stört.